Hm, ich befürchte, die Gartenparty könnte ins Wasser fallen. Haben Sie auch die dunklen Wolken gesehen, die jetzt gerade aufziehen? Nein? Ist Ihnen egal? Sie haben heute vor, im Haus zu bleiben und da kümmern Sie sich nicht ums Wetter? Ich wette, auf unserem Augenhintergrund spiegelt sich exakt das gleiche Bild, wenn wir beide in den Himmel schauen, aber ich bin mir ganz sicher, jeder von uns entwickelt ein anderes Bild in seinem Gehirn, entsprechend den Befürchtungen und Hoffnungen, die in den jeweiligen Denkapparaten gespeichert sind. Ja, ich behaupte sogar, beim Wetter gibt es Vorurteile. Natürlich erwähne ich das Wetter nicht, weil es so wichtig ist, ob ich die Gartenparty absagen muss oder ins Haus verlege oder schnell noch ein Zelt. Ah, nein, ich erwähne es deshalb, weil der Blick in den Himmel und der Blick auf den Partner, sehr viel Gemeinsamkeiten haben. Klingt absonderlich? Ich erkläre. Die eine dunkle Wolke am Himmel macht mir Sorgen, wenn ich eine Gartenparty plane. Während der restliche blaue Himmel mir Sorgen macht, wenn ich schnell aus dem Haus muss und der Garten letzte Zeit sehr trocken war. Warum ist das so? Wenn ich eine Gartenparty plane, dann mache ich mir viele Gedanken über, was schief gehen könnte wie zum Beispiel ein Regenwetter. Denke nur einen Bruchteil der Zeit darüber nach, wie das toll werden wird, wenn wir alle bei angenehmen Wetter feiern. Mein Gehirn ist also viel mehr damit beschäftigt, sich über die negative Variante Gedanken zu machen, als über dass alles klappt. Klar, denn darüber muss ich mir ja keine Gedanken machen. Dies hat zur Folge, dass in meinem Gehirn die negative Variante sehr viel mehr Platz einnimmt. Mein Gehirn wird dadurch immer besser dunkle Wolken zu erkennen. Sie fallen mir so, so, sofort ins Auge, ohne dass ich groß danach suchen muss. Man kann darüber diskutieren, ob es beim Planen einer Gartenparty besser ist, sich auf eine mögliche Regeneintrübung zu konzentrieren, um Pannen gut zu meistern, oder sich die Party in den buntesten Farben auszumalen, um sie mit der richtigen Stimmung zu beginnen. Worüber ich überzeugt bin ist, dass es keine Diskussion darüber gibt, wie man am besten seinen Partner betrachtet. Je mehr sie sich auf die Sonnenseite ihres Partners konzentrieren, desto eher wird ihre Begegnung mit ihm zu einer gelungenen Party. Je mehr sie sich auf seine dunkle Seite konzentrieren, wird der Stress der Begegnung die Party mit ihm vermiesen, egal ob es tatsächlich regnen wird, also sprich Anlass für Differenzen geben wird. Ihre Wahrnehmungsfähigkeit der dunklen Wolken am Himmel wird leider besser, wenn Sie sich mit der negativen Seite Ihres Partners beschäftigen. Und Ihre Fähigkeit für die dunkle Seite wird dazu führen, dass Sie gar nicht anders können, als sofort jedes noch so kleine Anzeichen einer dunklen Wolke sofort zu entdecken. Natürlich beeinflussen Sie diese Entdeckung Ihr Verhalten dem Partner gegenüber und so kommen die bekannten Teufelskreise, genau genommen sind es natürlich negative Spiralen, zustande. Auf meiner Internetseite erfahren Sie, welche unkomplizierte Übung, die Sie auch ohne den Partner machen können, Sie besser in Partylaune für eine lebenslange, glückliche Beziehungsparty bringen kann.